Äh, Was machen Sie da an meiner Wand? Ich habe sie schon erwartet. Okay. Ah, ja stimmt. Ich ja, schon ja. <lacht> Äh, ja. Ähm, was machen Sie da? In meiner Spielhalle? Das ist ja meine ganze Sache. Da. Ach, ich hab gemeint, es gehört mehr. Nö. Okay. Also, komm mitarbeiten. Wir machen jetzt eine Mission. Gut, wir machen einen guten Meter. Genau. Ja. Und... Halt es mal. Ja, man. So, <lacht> wir haben letzte Folge. was haben wir letzte Folge gemacht? Ähm. Eine Vorbereitungs- und Ausrüstungsmission. Oh. <lacht> und das ist der erste Teil. Was machen wir jetzt? Was? <lacht> Zweite Teil. Ja, yeah. und der will ich doch sagen. Los, hä? Hey. Nein! Tschüss! <lacht> Hilfe! <Okay. lacht> <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> <Auf den laughs> so. Wartungsausrüstung. Wartungs Wartungsausrüstung. <lacht> los. Auf los, los, los. Now, prep for the Auf los, jetzt los. So derlei. <laughs> Handyman. <laughs> In your garage, you uh, need me to bring you I'll bring it to you. Was machst du? <lacht> hm? Ich habe Bogen. Du darfst nicht... Aua! Du darfst, dort vorne ist mein luxo. Oh, da brennt es so Wieso brennt das dort? Ich weiß ich nicht. <lacht> ah, du, ja, du ja nicht. Wirst. Wie kann man hier schon wieder anfangen zu fliegen? Mit Y Ich kann schon länger nicht Mit X? mit Y. Nein, ich kann mit E sogar. Nein, mit F, mit F, mit F. Was ist denn das? Oh, mit F kannst du den Superboost anmachen. Nein! Warum bin ich auf das reingegangen? Ich weiss es nicht. Nein! Alter! <lacht> warum versuche ich das überhaupt zu halten? Weißt du, warum der Deluxo fliegt jetzt davon? <lacht> ah, ja, den Super Bus machst du mit all den Vierern. Hm? Ja, was mache ich jetzt mit der Deluxo? Ist da oben in der Luft? Fuck, damit er Ja, ja Waffen oder so. Ja, muss ich hab mir das zuerst mal in die Nähe kommen. Oh, wie dumm du auch bist, hey Spaß. Du bist dumm. <lacht> mir ist eine Sache, ich kann Gott sagen Du weißt ja. doch, dass ich so, äh, nicht so gut bin. Äh, äh, äh, äh. Haben Sie Ihr Auto wieder? <lacht> Sieht nicht so aus. Was <lacht> sagt immer noch da oben? Ich habe mir jetzt ein Auto geklaut und versuche jetzt irgendwie dorthin zu kommen. Ich weiss nicht, wo das Auto ist. Oder ich kann dir versuchen zu helfen. Aber ich weiß nicht, was das Auto ist. Fahr einfach drunter und ich mach den Luftattacke. Oh, da ist so eine Feier. Weißt du, man hatten ja eigentlich eine Mission, war jetzt so eine Radarmission Mission. ist. Is, ja. Turd up! Jo ja, äh dann. Äh, ich weiß immer noch nicht, wo das Auto ist, Aha. Ja, ich muss sagen, sochen. <lacht> Es ist gut, dass also nicht was es ist, wenn es auf der Karte so ist Ah, warte. Oh mein Gott, auf die linke Tunnel. Ja, wo oh, ist das gut mit <lacht> Es <lacht> hat voll ja, oh. <lacht> Ah, gelandet! Ah, <lacht> So. Hey, ich kann weitergehen. Ja. Hey, ich, kann ich kann weitergehen. weitergehen. Also, jetzt ist nie etwas passiert. Wenn nichts passiert. Au, oh, Schießpalme Palmen. <lacht> die Palme ist Alter. einfach... Jamie, die Palme ist in mich hineingerast. <lacht> ja, aber was haben wir denn vorher? Für was haben wir es vorher gehabt, bevor äh, alles so gut gelaufen ist? Hey. Wo dort brennt's. Von dort brennt haben es Ja, okay. yeah. du hast gesagt, dort es. Du kannst dir nicht vorstellen, warum. Oh, guck, da, da <lacht> dort brennt es auch. ist drinnen brennt's, das ist der Punkt. <lacht> ja, ja es hat uns auch. alle brennend heiß interessiert. Du! <lacht> <lacht> das war jetzt ein hartes level gesehen <lacht> Da brennt man auch im Arsch. Wie es hat die chili Ey, was hast du die letzten Wochen so gemacht und so? Ey, ich habe mich lang das hätte ich lieber in die oder gehen, äh... <lacht> ja, hatte gar nicht das dass ich da Momentan, strebe, strebe, strebe. <lacht> das <war> gut. <lacht> <lacht> ich doch oh aber... da. <lacht> <lacht> ja, auch dass ich das ich das Gefühl habe, in ich das streben, streben, da das das habe, das Gefühl ich Oh ich ich ich nicht, weiss, was die Mission ist. <lacht> Oh! Ja. Hey, das ist der rote ja. Ah, aber ich habe zwei Leute umgebracht. Also habe ich alles gut gemacht. Ich fahr. Ja, ich weiß. Oh let's go, ich mach Ich mach.. Ich mach. safety, safe, safe. Oh, da deine, wird einer Stress, he? Seht hey, Zu dem Ruf? Wie hä? Wie sollen wir aus aufs Dach vom Casino bekommen? Oder? Das ist jetzt das Problem von Spur. <lacht> oh, oh, also, solange da nicht fliegen kann... Ah ja, Du nicht die klebrigen Reifen, die da hätte Ich kann das. Also so, der fallen. fährt einfach die Wand auf. Ja, stimmt. Ganz vergessen. Was willst du? Vielleicht hat es hier einen Boost mit F. Das Auto provoziert mich! Aber <lacht> ah, Vielleicht kommt eben hier der Boost. Ah, das muss er nicht drauf reingefallen. Ja, ja, ja, ja. Was sorry, was hast du? Gesagt? Ich habe einfach nicht zugelassen. Der Boost, der Boost. Wird gut das mal mit dem F. Der Boost? Der Boost mit F. Haha. Nö. Geht er nicht. Gegenteil. Ah. Ja, dann darfst du das Auto nicht anhalten. Dann muss ich das leiden. Es ist aber schwer. Okay. Gut zu wissen. Super. Du Was bist du, du da hinten? du Junge. He? He? Weißt du hey, hey, hey, hey. Es Frontale, voll Frontal? Voll Wie für dich sind wir Frontal? So, ich muss, mir, ich muss mir jetzt einen Parkplatz gönnen auf dem Dach. Ah, Scheisse! Hey, sexy! Oh! Hä? Äh? Oh, oi, <lacht> Was, <ist der> <lacht> Was haben denn das sollen? Ich kann mich auf dir parkieren. Oder du hast keine Gastfreundlichkeit gezeigt. Nein, hey, tatsächlich nicht, nein. Was willst du? Schau, da vorne brennt es, siehst <lacht> es. Das was willst du, Was willst du, Alter? was dich ah. Alter! Fußgänger, Fußgänger. <lacht> Hier lebt nein. ein! <lacht> Alter, das hat in die Hose gehen Ich bin ja hey, gerade der, da. Der der der gesehen. hat die Klappe aufgemacht, die Klappe aufgemacht. <lacht> das ist ein Secret. Also, das ein Secret, Alter. Das ist einfach ein <lacht> <lacht> Amogus. Amogus, nein. Amogus. <lacht> Im Märchen rennt so Amogus davor. <lacht> mit einem Luftküsse sogar wie das in denen. <lacht> Oder auch so einen echten Amogus. Der nimmt einen Shotgun und schießt ihn schon. Das war schon Spaß. Wir sind ganz kinderfreundlich unterwegs auf dem Kanal mit GTA. Oh yo. Meine lieben Kinder. Bisschen dir, wie so man umbringt. Ja. Yeah. Ganz Sie. böse Menschen sind. Okay, warte. Jo, und wie kommst du aufs fucking Dach, wenn ich so Almost Warte. Ah, wir ein Lift nehmen oder so. <lacht> ah, wir müssen Was jetzt, Hallo, wir sind auch ganz nette Menschen mit einem Anzug. Wo müssen wir rein? Ah, <lacht> oh, wir müssen zum Eingang vom Casino. Zum Casino-Eingang müssen wir, Zum Casino-Eingang. <lacht> zum Kasangang. Sonja, aber warum haben wir jetzt das Teil gehabt? Ja, weil da in der Chemikalien sind. Ganz giftige, mit denen wir alle umbringen werden. Ich meine natürlich, zum schon aufbringen werden. Weil die eben, äh, können nicht gut einschlafen. Dann helfen wir denen Ein selber. langer, tiefer Schlaf. Oh, da vorne ist wieder unser guter Kollege, der Casino-Typ. Er hat zu Er ist. Er ist. Jesus. Jesus. Geschisses. Ah! Geschisses. Ich bin da oben. Geschisses. Ich, ich bin auch da oben. Und jetzt müssen wir einen Vent finden. Ich <lacht> glaube, wir haben vorher von Amogus gehabt. Also wirklich. Vorher noch von Amogus und jetzt suchen wir Vents. Eieiei. ich ei. bist du der Imposter. <lacht> ich bin der Kompostor, Alter. Ah, da oben hey. Ah! Ach, das ist der Container! Ich habe das Teil habe ich so oft schon wie meinem Tag Schütte die Chemikalien. Ich habe nicht Länge. gewusst, was es ist. Oh, je, ich Memo. Mein oh, Ey, was Oi. muss ich jetzt machen? Einfach da rein gießen. Ach so. <lacht> oh, man. Ich hab mir gedacht, das ist irgendwie so ein Benzin, aber irgendwie hat jetzt nicht brennt. Das Problem ist dass das hier, Sollen mhm. ja. Soll ich noch in eine andere Lüftungsanlage, oder? Ich habe noch, vor allem auch, noch nicht. Ich habe noch 70 Liter. Ich würde lieber auf mit ihm Zeug reinschütten, ich würde lieber nur das, was mir hier müssen. Nee, bevor wir sie noch komplett vergiften. Ja, dann so, also, ich kann falsch irgendwas einen Fallschirm schnabellieren, ich keinen happy. Entschuldigung! Oh nein, da ist die Dachterrasse erst. Au! Oh. Ja gut, ne? Was wir machen? Ich muss immer noch reingiessen. Ah oh, nein, du hast den falsch entzogen. <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh nein, ich habe schon eine schöne Landung <lacht> an der Gleitung. So, Deli. Jetzt haben wir ja keine einzige Gegner in der Mission. Komm, ah. Du fahrst selber her. Mach dir den Strossweg. Freie Bahn, du brennst, oder? Ja. Ja. Ich weiß nicht. <lacht> das wird Tür. Das wird Tür. <lacht> Kannst du mir bitte mitlesen? Hallo, hallo, so durch. Der okay, geht dann. Ja, also. Der geht äh, ist auf dem Weg. Der Fritz beliebt plötzlich. Und der Fuchs dich, wieso brennt denn? <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, warum. <lacht> so, ich muss mal kurz meiner Versicherung anrufen. <lacht> Sagst du aber, wie viel das schmerzt? Hallo, Versicherung. Wie viel es kostet? <lacht> Versicherung, Hallo, da? Versicherung. Ich habe mein Auto nicht entaufgeschmackt. 10'000 St. noch. <lacht> noch. 10'000 St. was jetzt? <lacht> ich würde es fühlen. Wenn sie aber mehr würden verlangen für das, weil ganz ehrlich, oh, no, so no, bedobelt no. wird für das. Ich <lacht> <Ja. lacht> wüsste ja nicht, wie ich denke, das ist ein epischer Kampf passiert, irgendwie mit Wo 40 man, Helikopter. Wenn Fähigen, ein, ein deutschsprachiger Entwickler hier schaut. von GTA. Stil Scheiße. still, <lacht> Dann bitte, wenn man sein eigenes Auto in die Luft sprengt. Ich will Geld dafür fühlen. bekommen, dass ich es in die Luft sprengt. Nein, ich würde fühlen, wenn man 50'000 zahlen muss. Junge, was willst du? Ich, habe, ich zahle ja Versicherung, Alter. Das ist ja 15.000. Sorge ich dafür, dass dir oh, ja. das nochmal passiert und dann will ich die leiden sehen. Ja, ich zahle ja schon Versicherung. Ich zahle ja schon Versicherung. Ich habe Vollkasko-Versicherung. Vollkasko. Vollkasko. Ach. Ja. ja. Äh, ich im Spiel, spiel alle drin, sind 14.000. <lacht> <lacht> <lacht> Hey, da ist ja das kleine Giftsauto. Ai. Ist es das geändert? Das ist geändert. Und damit sage ich mir vielen Dank für die Blumen. Okay. Jetzt können wir noch die 14.000 abholen, so als Abschluss. Ah, die 14.000. Ja. Ja. Trotzdem kann man schon mal sagen: ähm, Vielen Dank für die Blumen, für das Zuschauen und für das Volumen. Ah. Das hätte ich gesammelt. Hier jetzt Geld auf. Und ich sage nur Big Uff. Und der hat sagt, hör auf! <lacht> hör auf! Und das Geld ist wenig und er sagt, uff. Uf. Ich hab gesagt, hör auf, nicht auf! <lacht> so, dann verabschieden wir uns beim Selex, mein Vater. Babi! Warte, ich kann mal kurz deine Mutter noch. Weißt hey? du, so. jetzt. <lacht> wir haben auch noch kurz. <lacht> Mami! <lacht> und das Witz, wir gehen jetzt auch noch kurz. So. Ahoi, Jamie, aber das können wir nicht im Video zeigen, wenn wir beide aufs WC gehen. Von Doch, man... oh, hey, Nein, das, das, ja, das ja. geht leider nicht. Nein. Ja, ich komme gerade, Jamie, geh schon mal rein. Leute, ja, toll, ich, ich halte jetzt hier ja. mit Jamie etwas vor. Nicht falsches Denken, wir müssen nur ein bisschen In diesem WC. Von dem her, ich wünsche euch einen ganz geilen Tag noch und wenn gehört. sie cola kaufen? <lacht> ich Partei kommt seine Aufnahme. Mm. Gehirn kann das langsam nicht verarbeiten. Sorry.